Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihrer Beziehung entdecken können. Was beeinflusst das Verhalten eines Menschen mehr? Lob oder Tadel? Was ist Ihre Erfahrung oder Vermutung? Da ich Ihre Antwort gerade nicht hören kann, muss ich von einer statistischen Wahrscheinlichkeit ausgehen. Befragungen haben ergeben, dass die meisten meinen, Tadeln sei effektiver als Loben. Um Ihnen zu sagen, was tatsächlich effektiver ist, muss ich die Begriffe noch etwas genauer definieren, damit es keine Missverständnisse gibt. Bei dem Begriff Lob und Tadel denken die meisten an Erwachsene, die versuchen ihre Kinder zu erziehen. Menschen benutzen diese Begriffe, wenn sie möchten, dass ein Kind sein Verhalten ändert. Sie loben für eine gute Note und tadeln bei schlechten Manieren am Tisch. Wissenschaftlich sind die beiden Begriffe sehr viel weiter gefasst. Es geht nicht nur um unseren bewussten Einsatz von finde ich gut oder finde ich nicht gut, sondern unsere Reaktion auf das Verhalten unseres Gegenübers, ohne dass wir darüber nachdenken. Ein Stirnrunzeln, dessen wir uns selbst gar nicht bewusst werden, kann in diesem Sinne ein Tadel sein. Denn wenn der Partner dies wahrnimmt, wird es sogar, auch wenn es in seinem Bewusstsein nicht angekommen ist. In so einem Fall hat eine Kommunikation stattgefunden, die für beide Parteien unter dem Bewusstseinsradar fiel. Genauso kann ein reflexhaftes Lächeln, wenn wir etwas gut finden. Ein Lob sein, dessen weder Sender noch Empfänger sich bewusst sind, aber trotzdem das Verhalten des Angelächelten verändert. Tatsächlich haben Untersuchungen immer wieder gezeigt, Lob und Tadel beeinflussen Verhalten. Lob ist aber effektiver und wirkt langfristiger. Praktisch heißt das, wenn Sie möchten, dass Ihr Partner etwas ändert, dann wird er es tun, wenn Sie oft genug loben oder tadeln. Aber Ihr Partner wird es schneller ändern, wenn Sie die Momente ansprechen, wo er sich für Sie positiv verhält, als wenn Sie die Situation ansprechen, bei denen Sie Grund haben zu tadeln. Auch werden die Veränderungen eher langfristig anhalten beim Loben als beim Tadeln. Ja, ja. Sagen Sie es ruhig laut. Ich weiß, ich weiß, das kommt immer, wenn ich so etwas erkläre. Aber bleiben Sie bitte noch einen Moment da, dass ich Ihnen erkläre, warum es hier nicht um, eine Manipulieren, um ein Manipulieren des Partners geht. Sie haben vielleicht gemerkt, dass ich immer wieder betone, dass es hier hauptsächlich um unbeabsichtigte Reaktionen geht. Also Verhalten, das nicht von einer bewussten Entscheidung gelenkt wird, sondern reflexhaft eintritt. So und jetzt gleich zum nächsten bekannten Einwand. Ja, wenn es reflexhaft ist, dann kann ich ja nichts daran ändern, also warum soll ich mir darüber Gedanken machen. Reflexhaft heißt nicht, dass Sie Ihre Reaktionsweise nicht beeinflussen können. Je mehr Sie fähig sind, die schöne Seite des Partners entdecken zu können, desto mehr solche Entdeckungen werden Sie natürlich machen. Also in Psychosprache loben. Je besser Sie fähig sind, positives Verhalten zu bemerken, desto öfter werden Sie natürlich ein automatisches Lob an Ihren Partner senden. Die Fähigkeit für den positiven Blick kann man entwickeln. Das ist zwar nicht einfach, aber sehr effektiv, um in einer Partnerschaft die Statistik der positiven Interaktionen zu erhöhen. Deshalb ist es keine einseitige Manipulation, sondern ein gemeinsames Erhöhen der positiven Momente in der Beziehung. Je mehr durch einen positiven Austausch eine geglückte Beziehung entsteht, haben Sie gemeinsam Ihre Beziehung zu einer geglückten Partnerschaft manipuliert. Und da es nicht so einfach ist, diese konstruktive Fähigkeit zu entwickeln, habe ich eine Unterstützung für Sie, die Sie auf